Du hast 10 Sekunden Zeit, dieses Video zu liken, mich zu abonnieren, ansonsten wird heute Abend in dein Bett eine Spindel unter das Bett krabbeln und dich auffressen. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall, für, für, sorry für den schlechten Joke, aber willkommen zu einem neuen random Steam Game. Wir spielen heute You Have 10 Seconds. Ähm, ja, was soll ich zu diesem Spiel erklären? Man hat 10 Sekunden irgendein Puzzle zu absolvieren oder irgendwie so, habe ich es verstanden. Ähm, wir starten einfach mal rein. Area 01. Baby Steps. Okay. Ups. Sounds sind lustig. So, aber der Sound ist ein bisschen laut. So, ich hab grad den Sound ein bisschen angepasst. Jetzt müsste es passen. Baby Steps. Jumping to conclusions. Okay, da sterben wir wahrscheinlich. Wollen wir nicht ausprobieren? Going up. Killen die mich? Nein, die killen mich nicht. Okay, ich dachte, das werden vielleicht Stacheln oder so. Oh. Mit der Steuerung muss man doch ein bisschen vertraut werden. Stall. Ähm, das Spiel beginnt sehr sehr kurz. Deshalb werden wir es wahrscheinlich in einer Folge durchkriegen. Getting to the point. Okay. Was ist das denn hier? Oh, ein Extra-Leben. Cool. Top C -si wie. Going down. Oh, jetzt ist. Oh, jetzt ist es anders. Wir sind auf dem Kopf. Nein! Nein! Schnell! Oh, ganz knapp noch geschafft! Conveying Motions. Du, du, du, du, du. Äh, against the Current. Wow. Wow. Nein. Ich bin in die Stacheln gelaufen. Schon wieder. Ich hab noch ein Leben. Ich muss aufpassen. Okay. Pushed down. Wer pusht mich hier runter? Ich push euch gleich weg. Eins Item. Jump again. Oh, Double Jump, okay, wir haben es geschafft. Yay, und Stern! Area 02, on the edge. Du, du, du. Teleporters? Cool. Wormhole. Oh, das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Ah, Mist! Oh, verdammt, ich bin gestorben. Ja, man hat anscheinend nicht so viel Leben. Ich darf nicht so viel Blödsinn machen hier. Ah. Nee. Hm? Mach ich das denn? Ah. Ah! Alright. Ah, okay, da darf ich dann nicht springen. Aber die. Die One-Ups respawnen immer? Okay. Ah, komm schon, komm schon! Yeah! Pushing on Dropdown! Okay. Yes. Balancing Act! Wo bin ich? Ach, hier oben bin ich. Hab ich gleich gesehen wegen den. <lacht> wegen den Ketten oder was das ist. Oh, come on. Nein! Ah. Okay, das ist nervig. Okay, das ist schwer. Nein! noch zwei Leben. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Okay, ich hab's. Quickly now. Okay, ich beeil mich. Nein. Anlauf? Kann man Anlauf nehmen? glaube, das macht keinen Unterschied. Egal. Reaching new depths. Reversion. Okay, geschafft. Und going under. Oh, jetzt kann ich schwimmen. Cool. Okay, yay. Area 03. Drowning. Nein, wir trinken nicht. What are you waiting for? Ha, versteht ihr? Weil back on your feet. <lacht> ich glaube, ich ich das gemacht. Precisely. Ja, ziemlich precisely, ich merk's. Aber ich hab's. Back in the pool. Okay, dann gehe ich zurück in den Pool. Und spamme. Slip and Slide. Und das Banana Peel? Nur noch ein Leben. Wow. Was? Round and round. Rund und rund. Oh, oh, oh, oh, oh. Nein, ich will das... Oh, dann nicht. Wet Feet. Okay, das kann ich nicht. Wow. Wow, ganz am Ende noch gestorben. So, jetzt das. Okay. Oh, die Zeit geht aus. Okay. Defying Physics. Wo bin ich? Oh. Aha. Tidal Wave. Nein! Oh, fuck. Okay, was muss man hier machen? Ja doch, ich habe eigentlich alles richtig. Ja. Keine Ahnung, warum ich da gestorben bin. Neues Item! Ein Magnet. Ah, ich muss es unten halten, damit ich es benutzen kann. Okay, cool. Ist das die letzte Area? Area 04. Okay, das ist ziemlich cool mit dem Magnet. I like it. Und jetzt? Okay, ich mag's. Das ist ziemlich cool. Dün, dün, dün, dün. Hm? Ach, muss ich da dann spam? Hä? Hm? Was muss ich denn da machen? Äh Hä? Was, was muss ich denn da machen? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Oder muss ich unten gedrückt halten? Für den Magneten. Hm? Down and up. Current Rider. Und dann Don't Panic. Okay. Ah, gar nichts machen soll ich. Okay. Gut, ich hätte mal die Namen lesen sollen. Don't Panic. Nichts machen. Ey! Aber das hat mich trotzdem gekillt. Ach, dann wahrscheinlich soll ich da dann wieder einen Double Jump machen, ne? Okay, Moment. Nein, nicht da. Ja, komm, bring mich um. Mit so wenig Leben möchte ich nicht weitermachen. Don't panic. Okay, keine Panik schieben. Oh, aber rechtzeitig halt springen. Das muss ich noch ein bisschen lernen. Okay, geschafft. Up and around. Stand your ground. Okay. Drying off. War ziemlich einfach. Shockwave. Eine Schockwelle. Aber wir kommen durch. Verwirrt? Confused? Oh. Mhm. Da magst du mich vielleicht bekommen haben, aber du kriegst mich nicht nochmal. Circuit break. Das hatten wir doch. Lull. Prepare yourself. Oh, kommt jetzt ein Bosskampf fürs Finale? Oder was kommt jetzt? Oh, das sind aber keine 10 Seconds, das sind 50 Sekunden. Naja, wie auch immer, soll mir recht sein. Sonst wäre das hier, glaube ich, zu schwer. Okay, wir haben drei Leben. Shit da. Wow. Hua. Hua. Knapp. Nein! Oh, da muss man alles neu machen. Ich glaube, es wäre ein Checkpoint da, wo meine Leben stehen. Okay. Das Spiel ist übrigens kostenlos für die, die es auch mal spielen wollen. Ich lasse einen Link in der Beschreibung drin. Ich würde es auch mal spielen. Ich hoffe mal, dass die Zeit sehr großzügig ist, weil sonst schaffe ich es nicht mehr. Also, hier. Und jetzt? Geschafft! Yeah! Ja und das war das Spiel, wir können jetzt New Game machen und äh, ja das war You Have 10 Seconds, kostenlos, es gibt noch einen zweiten Teil, wenn ich uns weitermachen soll, dann schreibt es mal unten rein, äh, ja kurzes Video, kurzes äh, Spiel, kurzer Abschied, wir sehen uns bei.